Schönen guten Morgen, lieber Stream, schönen guten Morgen, liebe Fraktion. Läuft der Stream, der Stream ja. läuft wunderbar. Nochmal, schönen guten Morgen, lieber Stream. Morgen, liebe Fraktion. Ich habe, glaube ich, noch nie eröffnet. Ich habe schon mal eine Versammlungsanleitung gemacht, aber eröffnet kann ich mich nicht daran erinnern. Egal. Dieses Jahr auf jeden Fall zum ersten Mal freue ich mich drüber. Das heißt, alle wissen jetzt Bescheid. Ihr habt das Vergnügen, dass ich heute hier die Sitzungsleitung mache. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Wir haben 10.07 Uhr. Wir haben eine Tagesordnung, die wird sich sicherlich jeder angeguckt haben. Gibt es da irgendwelche Änderungen? Sehe ich nicht. Dann... Was denn? Wir jetzt, ich weiß nicht, ich jetzt, okay, aber dann ist sie jetzt erstmal so fertig, wie sie jetzt ist. Ja. Ähm, wir haben aber... Am Anfang, wie üblich, eine Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da sind wieder drei aufgelaufen, die sind auch eingetragen. Da geht es einmal um das um Personaljahr, 15 Minuten, Gesundheit, Familie. Daniel, der hoffentlich dann zeitig noch, da ist noch eine Wortmeldung. Olaf? Ich hätte gern auch noch äh, zehn Minuten einen nicht öffentlichen Teil. Es geht da also maximal zehn Minuten. Ich möchte eigentlich nur was kurz anfragen in der Fraktion und ein kurzes Meinungsbild haben. Aber das wäre wirklich gut, wenn das, weil es Taktik ist, nicht im öffentlichen Teil stattfindet. Gut, dann äh, werden wir versuchen. Nee, nicht, das nicht Plenum, sondern Taktik naja, okay. allgemein. Gut, das ist auch eingetragen. Jetzt letzte Änderung. Michel? Ja, ich hätte gerne auch zehn Minuten, um kurz zu berichten, was gestern in der Staatskanzlei besprochen wurde. Gut, das bedeutet, wir sind aber jetzt bei 70 Minuten. Äh, nicht öffentliche Teile, damit, damit sollten wir... Grund. Ja, das wird der, das hat Warum der kann ich auch gerne noch äh, eben sagen, weil das was zu tun hat mit tun. Also ich mache die Versammlung. Ich denke mal, das äh, haben wir nicht vorgesehen, dass das begründet wird. Der Antrag ist gestellt, nicht öffentlichen Teil. Und äh, darüber sollten wir dann jetzt abstimmen. Wir haben 70 Minuten. Äh, nicht öffentlichen Teil ist jemand dagegen, dass wir das durchführen nach der Pause natürlich wie immer. Niemand dagegen. Gut, dann machen wir das so. Dann kommen wir jetzt mit großen Schritten zu Top 2, Bericht des Vorstands an der Pressestelle. Und wie ich das so übernommen habe, fängt der Ingo da gerne mit an. Schönen guten Morgen. Ähm, ja, wir haben in dieser Woche das Plenum auf der Agenda, logischerweise. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal mit diesem Kommunikationsfahrplan gearbeitet. Vielleicht hole ich da ganz kurz mit zweieinhalb Sätzen aus. Es gibt ja diesen Gesprächskreis der ähm, Beteiligten für unsere PR-Optimierung. Der hat bereits ein paar Mal getagt. und Es gibt verschiedene Ergebnisse, die wir jetzt bereits ähm, umsetzen wollen. Wir sind sicherlich noch nicht fertig mit sämtlichen Diskussionen. Da gibt es noch weitere Termine in ähm, absehbarer Zeit. Aber wir wollten jetzt nicht bis zum offiziellen Ende von diesem Arbeitskreis warten, um mit den Dingen, die wir bereits besprochen haben, loslegen zu können. Die Regelungen, die wir uns überlegt haben, haben wir ja am Freitag kommuniziert. Da gibt es eine Mail von Michelle an alle. -Ad. Da würde ich empfehlen, diese E-Mail, sofern noch nicht geschehen, noch mal im Detail durchzulesen. Auf zwei kleine Punkte würde ich gerne noch mal detaillierter eingehen, weil man sie vielleicht in dieser doch recht langen Mail vielleicht übersehen könnte. Das sind Fristen. Wir möchten gerne, so waren wir uns einig in dieser Arbeitsgruppe, weg von spontanen Pressemitteilungen, die planbar gewesen wären, um einfach mit ein bisschen mehr Ruhe und Vorlaufzeit uns optimaler mit diesem Inhalt und den Texten zu, zu beschäftigen. Um das zu erreichen, gibt es nun Donnerstag um 15 Uhr eine Frist, wo wir alle MDL bitten, die Kommunikationswünsche für die, Vor für die nächste Woche an die Pressestelle zu melden. Wie gesagt, wir sprechen von absehbaren ähm, Themen, wie beispielsweise ähm, Tops bei ähm, Ausschüssen oder sonstigen Terminen, die halt eben da schon feststehen, <lacht> sodass wir da halt eben Sämtliche Kommunikationswünsche berücksichtigen können. Freitagsvormittags gibt es dann einen Jour fix von Michelle und der Pressestelle, wo wir dann sämtliche eingereichten Termine und Themen entsprechend sortieren und bewerten und auch in Anlehnung an unsere Schwerpunkte der Fraktion entsprechend einsortieren und dann festlegen, für jedes einzelne Thema, wie wir das in der nächsten Woche kommunizieren wollen, sei es über Pressemitteilungen oder über Blog oder über Facebook oder über Twitter. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und da gibt es dann anschließend einen Kommunikationsfahrplan am Freitagnachmittag, der dann an alle Ad wiederum ähm, verschickt wird, sodass jeder entsprechend Bescheid weiß, was dann in der nächsten Woche ähm, zu tun ist. Und wie gesagt, die, die betroffenen MDL werden auch nochmal persönlich angemeldet, ähm, weil erfahrungsgemäß gehen ja diverse Mails auf der Mailingliste auch gerne mal unter. Und damit das verhindert wird, schreiben wir natürlich die betroffenen MDL und die Referate nochmal dezidiert an und bitten dann um entsprechenden Zuarbeit, was die Grundtexte oder die Stoßrichtung oder die Ausarbeitung der jeweiligen Botschaft angeht. Die sollte dann im besten Falle 24 Stunden vor der angedachten Veröffentlichung bei der Pressestelle sein. Es geht also bei dem Donnerstagsfrist nicht darum, bereits schon ganze PM-Entwürfe geschrieben zu haben, eine Woche vorher, sondern wenigstens mit einem Stichwort das Thema die Ausarbeitung von den, von den Botschaften sollten dann 24 Stunden, also am Tag vor der Veröffentlichung bei der Pressestelle sein, sodass wir dann ich sag mal, mit etwas mehr Ruhe und Vorlaufzeit uns um die Kommunikation entsprechend kümmern können. Das würden wir gerne ab sofort umsetzen und noch weitere Spiegelstriche, die aber dann in dieser Mail sind, die ähm, würde ich jetzt dann einfach euch anheimstellen, diese E-Mail bitte zu lesen. Wir haben das jetzt für diese Woche schon gemacht, ähm, fürs Plenum. Auch das wurde ja bereits am Freitagnachmittag ähm, kommuniziert. Ähm, natürlich äußern wir uns am Mittwoch zu den großen Themen im Plenum, wie zum Beispiel Familienbericht mit der unterrichtenden Landesregierung und dem Nachtragshaushalt und dem Thema Flüchtlinge. Aber natürlich auch zu Top 6, unserem Internet für, Anf für Flüchtlinge, unserem, unserem Antrag. Ähm, und am Donnerstag die, zu unserem Antrag Betreuungsgeldantrage und zusammen mit einer PM zu den beiden Top 7 und 11, zumindest nach damaliger Nummerierung, Einmal die Sperrklausel und ähm, die Ehrenamtsgeschichte äh, in den Kommunen, sodass wir da unsere Piratenposition auch nochmal entsprechend kommunizieren. Soweit das Wichtige. Ja, vielen Dank, Ingo. Jetzt gab es eine Wortmeldung von Grumpy. Genau. Ähm, kurz, um Ingo da auch noch zusätzlich zu unterstützen, ganz liebe Grüße von gestern Abend aus der Bundespresserunde. Ähm, es ist sehr gut angekommen in Form der vorbereiteten äh, Themen, für kommende Woche. Und unser abgelehnter ähm, aktueller Stundenantrag wird auch äh, wohlwollend dann jetzt seitens der Bundespresse eventuell zusätzlich nochmal bespielt. Es gab da ja schon auf Bundesebene etwas und die Aspekte, die wir dann da noch mit eingebracht haben, ähm, sind dann entsprechend schon einfach mal mit eingesammelt worden. Ach ja, und oh. danke Simone für gestern. Dann äh, kannst du eigentlich direkt weitermachen, weil du hast ja bereits erklärt im Bericht des Vorstands. Nein. Äh, Erst er Fraktionsgeschäft. Erst so, Fraktionsgeschäft. Steht da nicht drauf. Alles klar, dann bitte hart. Ja, wir äh, zwei Dinge, die ich äh, berichten möchte. Zum einen, wir sind im Augenblick dabei mit dem Bereich Presse und mit dem Bereich Kampagne neue Informationstools zu entwickeln. Der zweite Punkt ist, äh, wir haben gestern in der Referentenrunde äh, vereinbart, dass das ähm, PET zur Vorbereitung des Plenums optimiert wird und wir haben beschlossen, dass die Referentenrunde zukünftig auch in den äh, Sitzungswochen stattfindet, an denen das Plenum stattfindet, äh, um optimal auf das, was im parlamentarischen Bereich passiert, vorbereitet zu sein. Das ist es. Guter Plan, glaube ich. Äh, und jetzt bist du dran, ja? Genau, danke. Dann erweitere ich eben kurz. Ähm, wir hatten kurz noch ein paar organisatorische Sachen angesprochen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auch montags in einer Plenarwoche eine Referentenrunde machen werden, um die Plenarpets besser vorzubereiten. Ähm, dann kurz zur Erwähnung, dass ja noch eine weitere Unterrichtung ansteht, dass äh, noch Termine, die sich im nächsten Jahr aufgrund von Verfristungen ein bisschen verschieben, landtagsintern. Ähm, unsere Raumbelegungsgeschichten für kommendes Jahr. Ich hm, muss gerade selber noch mal nachschauen. nochmal nachschauen. Nochmal kurz in interne Rechnungen, bitte. Unsere Sitzung, <lacht> unsere Sitzung das kannst du ja gleich. Spontan eigentlich aber nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Gibt es insgesamt von meiner für meinen Part Fragen? Gut, ich nehme mal an, das sind dann keine. Äh, ja, ergänzen noch, dass wir gesagt haben, auch, dass wir uns nächste Woche, obwohl sitzungsfreie Zeit äh, ist, auch treffen im Vorstand, weil es ist eine Menge zu tun. Äh, das war der Top 2. Insgesamt keine Rückfragen, danke dafür. Dann kommen wir jetzt zum Top 3 Umlaufbeschlüsse. Da gab es einen, der hat äh, nicht das nötige Quorum erreicht. Da geht es um einen Antrag, ehemals Oppositionsantrag, der mal abgelehnt wurde, aber den dann halt die Regierungsfraktionen neu eingebracht haben. Der inhaltlich ähm, ja, kommentiert wurde, aber er hat halt nicht das äh, Quorum erreicht. Deswegen müssten wir ihn jetzt hier noch mal abstimmen. Und äh, deswegen gibt es zu dem Antrag noch Fragen, Punkte? Ja, Grumpy? Ich möchte nur gerade positiv erwähnen, das ist also die Drucksache 169793 und äh, mehr oder weniger haben fast alle im Umlauf schon dafür gestimmt, es waren nur nicht die nötige Anzahl und laut unserer Wahlordnung geht das Ding dann jetzt in Gang. Ich möchte noch mal, ab, äh, noch mal klar machen, es geht nicht um den Meinungsbild zum Antrag, also nicht eine Abstimmung im Plenum. Es geht, ob die Piratenfraktion gerne Mitantragsteller sein möchte. Darum geht es. Es ist ja jedem freigestellt, und ich glaube, das war eine große Mehrheit, die im Plenum dafür stimmen wird. Hier geht es einzeln allein um die Frage, ob wir äh, SPD-Grüne äh, bitten wollen, mit auf den Antrag als Mitantragsteller zu gehen. Und daher jetzt die Frage, wer ist äh, dafür? Wer möchte das? Nein. Das müssen wir dann jetzt hoppla, aufschreiben. aufschreiben. Das ist, glaube ich, die Runde. Wer ist dagegen, Mitantragsteller zu sein? Was war's? Okay, und wer enthält sich? Okay, dann hat das hier eine Mehrheit gefunden. Und dann würde ich den PGF bitten, ja. das Notwendige in die Wege zu leiten und äh, zu hören, ob es einen Neudruck gibt oder nicht. Gut, dann sind wir mit Riesenschritten beim Top 4 angekommen. Plenarpad. Äh, da hat seit gestern eine Menge mehr Eintragungen gegeben. Das ist sehr gut. Gucken wir gerade... Änderungen Unterrichtung der Gibt es Kommentare? Gibt keine Kommentare. Okay. Ähm, Unterrichtung der Landesregierung Nummer 1, Familienbericht. Die ist äh, zeitlich verkürzt worden. Hat also ein paar Änderungen in der Tagesordnung gegeben, dadurch, dass der Punkt 3 jetzt auch noch größer geworden ist. Aber Punkt 2 ist aber. Ja, Redner ist, ist drin, genau. Äh, Punkt 3 ja, ist, ist ein großer Punkt geworden, zusätzlich zur Unterrichtung, äh, die ebenfalls neu dazugekommen ist, äh, habe ich gesehen, Dietmar, ist auch noch äh, der FDP-Antrag Aktionsplan Integration, der eigentlich, ähm, ich glaube, am Donnerstag ursprünglich war oder zumindest am eigenen Tagesordnungspunkt hatte, ist da jetzt auch noch mit reingepackt worden. Und äh, jetzt gab es Wortmeldungen. Zuerst habe ich gesehen äh, Dietmar, dann Grumpy, dann Simone Danke, danke Frank. Ähm, ja was, mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen ärgert oder was mir was mir eigentlich aufstößt, ist die Tatsache, dass die Landesregierung hier ganz offensichtlich plant, ihre phänomenalen äh, Verhandlungsergebnisse äh, vorzutragen im Rahmen der Unterrichtung. Michelle war ja, glaube ich, gestern Abend schon, ist schon mal vorab unterrichtet worden. Also spricht die Fraktionsvorsitzenden. Ich hätte gerne mal gewusst, wie es denn dazu kommt, dass die Unterrichtung der Landesregierung oder wie das denn überhaupt so zusammenhängt, die Unterrichtung der Landesregierung, das kann sie ja immer machen. Sie kann über grünen Rasen berichten. Sie kann über Sommerfest berichten. Sie kann über politische Dinge berichten. Sie kann auch von mir aus über Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Flüchtlingsgipfel berichten. Dann mag sie das tun. Wie das aber hier offensichtlich führend vor Einbringung des Nachtragshaushalts in einen Tagesordnungspunkt zusammenkommt mit der Einbringung des Nachtragshaushalts, das hätte ich gerne mal gewusst. Hm? Okay, das war jetzt eine Frage an PGF, ganz so kurz. Es gibt die GU her, ja. die Landesregierung kann jederzeit und so oft sie möchte hier eine entsprechende Unterrichtung beantragen. Und die die Frage die war Verfassung nicht. Noch die und die Frage, entschuldigung, entschuldigung, Grumpy. Ich habe. Äh, Moment, Moment. Darf ich? Ja. Häppchenweise. So. Und Punkt 2, Rein aus zeitökonomischen Gründen geschuldet war der Vorschlag, dem alle Fraktionen zugestimmt haben, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Interessant finde ich, ob die Landesregierung wieder so geschickt sein wird. Ihre, ihr Zeitfenster eigenmächtig wie beim, bei der vergangenen Unterrichtung aus PR-strategischen Gründen zu verdoppeln, sage ich mal, wie es beim letzten Mal passiert ist, denn äh, ich glaube, das wird ein, für ein wenig Unmut auch innerhalb der rot-grünen Fraktion angesichts des Abendtermines innerhalb dieses Hauses führen, auch dies als Erfahrung, zwei Abendtermine, vielen Dank, äh, auch dies äh, aus der Erfahrung des vergangenen Plenums heraus. Es geht also wirklich tatsächlich um eine Zeitentscheidung. Okay, ich kann kurz ergänzen. Es bringt für uns die doppelte Redezeit gegenüber dem ursprünglichen. Insofern jetzt würde ich erst Simone dran nehmen wollen. Und falls da noch eine Nachfrage kommt, Dietmar. Ja, gut, ich habe das jetzt gerade erst gesehen, dass der Antrag von Donnerstag, wo ich eigentlich reden wollte, jetzt damit reingerutscht ist. Frage ist: Ich stehe jetzt zwar in Klammern als dritter Redner hinter. Ich würde aber sagen, der FDP-Antrag ist fast das gleiche wie der CDU-Antrag, bloß handwerklich schlechter gemacht. Da muss ich jetzt nicht unbedingt zu reden. Also wenn ihr das in einem Topf abspült, den CDU und den FDP, die ja beide in die gleiche Richtung gehen, ist das für mich in Ordnung. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass ihr mir bitte bis zum Ende der Fraktionssitzung Bescheid sagt, weil ich habe heute Abend auch noch Termine und würde mich dann gerne darauf vorbereiten wollen. Danke. Okay, alles klar. Aber ich denke, das integrieren wir dann. Gab es noch eine Rückfrage jetzt zu dem Punkt? Ja, okay, Dietmar. Ja, Grampi, ähm, du sagtest gerade, das haben dem haben alle Fraktionen zugestimmt, dass die Unterrichtung mit dem Nachtragshaushalt kombiniert wird. Ich möchte das jetzt hier nicht öffentlich auswalzen, aber... Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ich bin schlicht und ergreifend dagegen, als Sprecher in Haushalt und Finanzen bin ich dagegen, diese Unterrichtung, ja, also diese Unterrichtung äh, zu kombinieren. Und ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, dann das zu torpedieren, weil ich hier einfach eine ganz klare Verletzung parlamentarischer Rechte sehe. Die Landesregierung kann, das hast du richtig ausgeführt, habe ich ja auch gesagt, jederzeit über jeden Aspekt politischen Handelns der Landesregierung unterrichten. Kann sie tun, isoliert. Aber das ist, ja Moment, dass aber, hier, dass aber hier in einem Tagesordnungspunkt die Unterrichtung der Landesregierung mit dem Budgetrecht des Parlaments vermischt wird, das ist ehrlich gesagt ein unverschämter Vorgang. Die Landesregierung hat hier nicht die TO zu kapern. Und das hat sie getan, und ich weiß nicht, wieso wir da zustimmen müssen, warum oder welche Folgen es hat, wenn wir nicht zustimmen. Die können es auch so machen. Es mag vielleicht auch daran liegen Es mag vielleicht auch daran liegen, dass, ähm, dass der Ältestenrat geschwächt ist. Es kann ja sein, es kann auch daran liegen, dass das Präsidium geschwächt ist, weil eben jemand eine ich sag mal vielleicht eine kritische Stimme dort fehlt. Aber wenn ich das richtig sehe, beschließt doch die Tagesordnung der Ältestenrat und nicht die PGF-Runde. Und der Ältestenrat hat letzte Woche Mittwoch getagt eine Tagesordnung gemacht. Und am Donnerstag kam der Antrag der Landesregierung, wir möchten bitte noch eine Unterrichtung haben. Dann frage ich mich, hat der Ältestenrat danach nochmal getagt und hat das abgestimmt oder nicht? Was läuft hier in diesem Haus? Das möchte ich gerne wissen. Grumpy, das geht nicht gegen dich, muss es ganz klar zu sagen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns hier. Ich sage mal, ein über das andere Mal im Prinzip auch ein bisschen über Löffel barbieren lassen. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein. Warum sollten wir das immer alles hinnehmen, so wie das hier kommt? Die Landesregierung quäkt und wir sagen, ja, ist in Ordnung. Nee, bin ich nicht für. Die Landesregierung ist Mist. Oder hat sich das jetzt irgendwie plötzlich geändert? Ja, okay. Der, der Punkt ist: nach, Der an. Ältestenrat hat letzte Woche die Tagesordnung festgelegt. Danach kam die Unterrichtung. Die Präsidentin hat die Unterrichtung äh, zugelassen und hat es eingebaut. Die PGFs haben es eingebaut. Die ja. Entscheidung ist gefallen. Wenn wir dagegen sind, wäre sie mehrheitlich gefallen. Äh, und die Präsidentin hat das letztendlich äh, als Verwaltungshoheit hier zu verantworten. Und so ist das jetzt vom Landtag festgelegt. Das ist nicht die. Die Landesregierung hat die Bitte zur Unterrichtung gestellt und wir haben hier nicht, also wir im Anführungsstrichen der Landtag, die Verwaltungsgremien haben hier dem zugestimmt. Und das ist dann jetzt so. so die zweite und dritte Lesung wird sicherlich nur äh, zweite und dritte Lesung sein des Haushalts. Hier bei der Einbringung haben wir die Unterrichtung davor. Jetzt gibt es eine Wortmeldung. Ich weiß nicht, wer ist vorher Daniel und dann Dietmar, ich verstehe total deine Kritik an dem Punkt. Ich habe mich zu Tagesordnungspunkt 2 nicht gemeldet. Da ist, der, da ist ein analoges Vorgehen. Eine Unterrichtung, es gibt vereinbarte Redezeiten hier im Haus. Ne? Dann ist das eben 2020, 16, 16, 16 bei einer Unterrichtung. Hier gibt es jetzt zu Top 2 eine Mitteilung der Landesregierung, die möchten nur zehn Minuten reden. Und ich sage mal, der Landtag entnimmt daraus, dass auch die Redezeit der Fraktionen damit halbiert sind. Das ist gelinde gesagt Mumpitz. Ne? Die Landesregierung darf jederzeit auch nur zehn Minuten reden bei einer Unterrichtung. Das wirkt, wirkt aber sich formell nicht auf die Redezeiten der anderen Fraktionen aus. Das macht es aber auch nicht besser. Ähm, ich ähm, in, in ich habe jetzt da die Füße stillgehalten, weil ich es nicht allzu schlimm finde. Ich sage mal, das ist bezeichnend genug, dass die Landesregierung zu ihrem Familienbericht, der nach 25 Jahren dann erstellt wird, nur noch zehn Minuten irgendwie was zu sagen hat. Das ist okay, das reicht dann wohl als Abschiedsgala für Frau Ministerin Schäfer. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild letzten Endes zu machen. Können wir mitspielen. Was hier Top 3 dann an der Stelle angeht, um das auch noch mal ganz klar zu sagen, der Ältestenrat, der beschließt zumindest hinsichtlich der Tagesordnung im Großen und Ganzen gar nichts. Die, die, der formelle Weg ist, dass die Präsidentin sich mit dem Ältestenrat berät. Und die Tagesordnung selber setzt die Präsidentin fest. Ja? Ähm, das heißt, der, Tage, der, der Ältestenrat braucht auch nicht, wenn dann Donnerstag die Unterrichtung angemeldet wird, nochmal irgendwie tagen. Da wird dann gegebenenfalls noch mal Rücksprache gehalten. Ich vermute, dass das ähm, passiert ist hinsichtlich oder in, in Richtung der, der PGF. Ähm, da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln, da ändern wir nicht allzu viel. Ähm, leider Gottes hat der Bürger in Nordrhein-Westfalen uns eben äh, nicht die Mehrheitsverhältnisse mitgegeben, dass wir das hier von uns aus bestimmen können oder gar äh, den oder die Präsidentin stellen können. Also, wir können, ich sag mal, ich finde das auch kacke irgendwie vom, vom, vom Verfahren her, aber letzten Endes machen wir nicht wirklich was daran. Das ist einfach so. Okay, danke nochmal für die Klarstellung und mal ein letztes Wort. Ja, danke. Ähm, Frank, du hattest eben netterweise erwähnt, naja, wir hätten ja die doppelte Redezeit. Das ist natürlich überhaupt ein ganz schwaches Argument, wenn ich das mal mit Verlaub sagen darf. So, ja. Äh, weil wir haben bei der Unterrichtung der, der Landesregierung bei 20 Minuten Redezeit 16 Minuten. Das ist so. Ja? Nämlich dann im Rahmen der Aussprache. Wir haben eine Einbringung eines Nachtragshaushalts, ein Volumen von fast einer Milliarde. Sehr schön. Da hätten wir wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich so, Block 2, vielleicht auch Block 1, weiß ich nicht. Dann haben wir aber auch noch zusammengepackt, weil da überall so das Wort Flüchtlinge in den Anträgen steht, noch diverse andere Anträge, die alle nicht so zwingend was mit dem Nachtragshaushalt zu tun haben. Teilweise natürlich schon insofern als die Kommunen das Geld bekommen wollen und so weiter und so fort. Aber all die Anträge, die hier noch so mit verwurstet werden, sind es wert, selbst debattiert zu werden. Bitte? Nicht? Ja, gut. Vielleicht nicht. Das ist aber dann eine, eine inhaltliche Bewertung. Aber äh, vom Thema her, vom Thema her, sind sie es doch alle wert. Äh, gerade auch was die aktuellen Pressemitteilungen angeht, zum Beispiel äh, Integration für Flüchtlinge. Und wenn ich dann lese, NRW lehnt getrennte Heime für Christen und Muslime ab und die Presse ist voll äh, von und, und Morgenmagazin, ich weiß nicht, weil alles voll davon, dass dann jetzt hier die Ethnien trennen sollen und so weiter und so fort. Unglaubliche Vorgänge. All das wird jetzt dann in diesen Block mit reingepackt. Und der Landeshaushalt, ich sage das nochmal, der Landeshaushalt geht darin unter. Mal ganz zu schweigen von den inhaltlichen Fragen für 2016. Und äh, das ist aber doch sehr wichtig, also zumindest finde ich das. Vielleicht sehe ich da, bin ich da auch eine Einzelmeinung. Ähm, also, ich sehe hier keinen Vorteil dadurch, dass wir 16 Minuten haben, sondern im Gegenteil. Ich sehe einen Nachteil, dass wir durch die Unterrichtung auf die 16 Minuten begrenzt sind, vor dem Hintergrund der weiteren Anträge und des Nachtragshaushalts. Sonst hätten wir nämlich, ich sag mal, 25, vielleicht 30 Minuten insgesamt, wenn man das so behandeln würde, wie es vielleicht auch sachgerecht wäre. Und äh, wenn ich dann lese, dieses Papier aus Berlin, Zusammenfassung und und und, das ist ja nicht nur mal eben so ein bisschen Nachtragshaushalt. Da sind ja auch Regelungen drin enthalten, die zum Beispiel ein Oliver äh, auf, auf die Bühne bringen könnten, wenn ich an die Regional Regionalisierungsmittel denke. Ja, die nämlich über 2019 hinaus, das wird mal eben kurzerhand auf dem Flüchtlingsgipfel beschlossen, dass über 2019 hinaus 8 Milliarden, das wird aufgestockt auf 8 Milliarden bundesweit, und über 2019 hinaus sollen diese Regionalisierungsmittel für äh, Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten werden. Das ist ein Thema, das hat mit Flüchtlingen bedingt was zu tun, ja, ähm, aber das war, ich sage mal, so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Köder, für die jeweiligen Länderminister. All das ist diskussionswürdig, auch im Rahmen eines Nachtragshaushalts. Und da reichen die 16 Minuten unter Umständen eben gerade nicht aus, um hier eine ordnungsgemäße Debatte vor dem Hintergrund des Nachtragshaushalts in Zusammenhang mit dann auch der Flüchtlingsproblematik, so sehe ich das mal, und allem, was damit zu tun hat, äh, äh, tatsächlich sauber durchzuführen. Und äh, von daher, dieses Argument äh, halte ich auch für nicht gerade so besonders gut, von wegen, wir hätten mehr Redezeit. Im Gegenteil, wir haben zu wenig. Okay. Danke, Dietmar. Nur noch kurz, es ist kein Argument gewesen, es war nur als Fakt dargestellt. 20 Minuten zu 16 Minuten haben wir jetzt 16 Minuten zu 8 Minuten, war es Block 2 vorher. Es ist nur der Fakt, nicht das Argument. Ansonsten bin ich durchaus äh, hier bei euch beiden und dachte jetzt eigentlich zum nächsten Top, äh, zum nächsten... Plenarpunkt Top übergehen zu können, aber der große Vorsitzende möchte noch ein letztes Wort zum Besten geben. Du machst die Sitzungsleitung, wenn du mir nicht das Wort gibst, habe ich halt Pech gehabt. Oder so ähnlich. Oder ich reg mich dann total drauf. Nein, Dietmar, ich gebe dir grundsätzlich recht. Ähm, einziges Problem oder einziger Punkt hier ist, in diesem Nachtragshaushalt geht es nur um die Erhöhung von Mitteln, die in den Bereich Flüchtlinge fließen. Das heißt, die Verknüpfung des Nachtragshaushalts hier, Haushalts hier mit dem Thema Flüchtlinge, weil es wirklich um nichts anderes geht, wenn man sich diesen, diesen, diesen Nachtragshaushalt anguckt, da steht, wird also nichts geändert, was irgendwie nichts mit Flüchtlingen zu tun hätte. Und schon ähm, sind wir bei dem Punkt, dass im Grunde genommen die Diskussion tatsächlich zusammengezogen werden kann. Andererseits, wenn du jetzt sagst, ich habe doch was in dem Haushalt, das nichts mit Flüchtlingen zu tun hat, dann hat mir diese Information bis jetzt gefehlt. Und dann hat sie auch dem Grumpy gefehlt, als er zugestimmt hat, dass die Themen zusammen behandelt werden können, müssen, dürfen. Also ich sehe gut. Nichts. Dann sind wir aber, danke nochmal dafür. Dann sind wir jetzt aber beim Punkt 4 am Mittwoch: Nachhaltige Qualität bei der Inklusion gewährleisten ist vollständig aus. Was denn jetzt noch? Wir sind doch durch bei dem Punkt. Was haben wir denn jetzt noch? Können wir das nicht nach der nee, Sitzung Nein, Folgendes. Kinder, lässt, gibt es nicht eine Möglichkeit, das noch mal aufzubohren? Denn der Punkt, der hier in der Tagesordnung nicht. prangt, über allem, ist nicht, Michel, wie du sagst, der Nachtragshaushalt im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Nein, es sind Ergebnisse hm. und Konsequenzen. Dietmar. Der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und äh, Regierungschefs. Wir haben hier im Moment wir haben kein, wir haben hier keine Mehrheit im Haus im Moment und können deswegen, wir haben auch nicht die, äh, das Präsidium. Gut. Wir können die Tagesordnung jetzt nicht ändern. Wir werden daran arbeiten, auf jeden Fall. Da bin ich mit dir dabei. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich halt gerne zum Top 4 kommen. Äh, der war fertig. <lacht> Bringt das noch einen Mehrwert jetzt? Ja. Einen letzten. Ich habe hier, hab hier noch gar nichts heute gesagt. Würdest du dann bitte das sagen, was du sagen möchtest? Ja, wenn ich das Wort und die Aufmerksamkeit. Du hast jetzt ja, das Wort, du kannst das jetzt das sagen, toll. was du sagen möchtest. Setz doch gegenüber deinem Fraktionskollegen auch durch. Ich finde es etwas fatalistisch, die Herangehensweise zu sagen, wir haben hier nicht die Mehrheit und wir haben hier alles zu schlucken, was uns von Regierungsseite vorgesetzt wird. Da würde ich mal sagen, wenn ich der Einzige in der Runde bin, ich bin nicht dieser Ansicht. Und es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Ich möchte einfach nicht, dass hier in öffentlicher Runde das so stehen gelassen wird. Wenn du das nicht gesagt hättest, hätte ich hier gar nichts gesagt. Und damit will ich es auch belassen. Es gibt die Möglichkeit. in im Zweifel stell ich, oder stellt, stellt jemand den, den Antrag äh, vor Eintritt in die Tagesordnung auf, auf Änderung oder man muss das halt ganz auch vorher noch kommunizieren und versuchen, das zurückzudrehen. Es gibt sicherlich äh, Möglichkeiten, Frank, und ich möchte das nicht so fatalistisch äh, sehen, wie du das hier gerade behauptet hast. Danke. Gut, danke für die Anmerkung, Nico, die nehme ich gerne auf. Äh, den Nachsatz, den du jetzt gerade gesagt hast, den habe ich weder gesagt noch gedacht sondern äh, mich hier eigentlich mit einem Tagesordnungspunkt beschäftigt, äh, wo ich glaube, dass wir morgen auch äh, zustimmen werden, beziehungsweise in der zweiten und dritten Lesung zustimmen werden. Also etwas, was überhaupt nicht äh, kritisch ist, das Verfahren. Können wir, glaube ich, gerne an anderer Stelle äh, noch mal besprechen. Auch völlig klar, dass die Unterrichtung der Landesregierung ein Instrument ist, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das, ist ganz, das, das wissen wir, dass das so ist. Und äh, wir können uns gerne mal einen Fahrplan überlegen bei der nächsten Unterrichtung, wie wir, wenn die Unterrichtung bekannt gemacht wird, dagegen vorgehen. Die Unterrichtung ist seit Donnerstag bekannt. Äh, ich halte es nur jetzt im Moment am Tag vor der Sitzung nicht besonders für zielführend, sich jetzt hier äh, darüber zu unterhalten. Das war, das war mein Punkt. Ähm, und ich würde jetzt tatsächlich zum Punkt 4 kommen wollen. So, ich mache die Sitzungsleitung. Kann ich das denn ja nicht mal durchsetzen? Macht man das? Ja, dann bin ich doch scheiße. Weil ich sehe es halt einfach nicht äh, an, dass wir, äh, dass wir sonst weiterkommen. Also, Punkt 4. Ja, so, der ist ausgefüllt. Punkt 5 äh, ist eine Überweisung. Punkt 6 ist fertig. Punkt 7, Allgemeines Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion. Da fehlt die Abstimmungsempfehlung, aber da es eine Überweisung ist, kann man das ja einfach nachtragen. Punkt 8, da ist noch ein Fragezeichen hinter beim Thema Redner. Ja, Mark. Ja, das kann ich machen. Macht Marc, okay. Äh, Punkt 9, Weichenversicherung für Nordrhein-Westfalen ist geklärt. Gesetz WDR-Gesetzes ist geklärt. Eilantrag haben wir nicht. Jetzt lädt das Pad gerade wieder, verdammt, Entschuldigung. Mein Pet ist, macht gerade einen Reload. Was Können wir da mal Posten bitte scrollen, wo wir gerade sind? 8, 9, Abstimmung. Punkt 9, direkte Abstimmung. Direkte Abstimmung, sicheres Nordrhein-Westfalen, seit wann ist das direkte Abstimmung? Ich denke, dass es eine Ablehnung wird, müsste aber da an Dirk verweisen, weil das sein Antrag ist gerade. Das ist eine Ablehnung, ne? genau. Das müssen wir noch antragen. Entschuldigung, so, Punkt 10. Jetzt bin ich wieder da. Äh, war klar, Eilantrag Antrag hatten wir nicht. Ähm, Bundeswehr Ablehnung, das wird... Eine Einzelmeinung sein, denke ich mal. Das ist ein gemeinsamer Antrag von vier Fraktionen ohne uns. Wir hatten dazu ja eine welche. Gibt es Fragen? Fragen zu dem Punkt oder Punkt ist das 11. alles. Warten wir gerade, bis es sichtbar ist. Punkt 11. Das ist Zeile 180. Neuer Punkt 11. Da war noch ein bisschen Diskussion. Entschuldigung, ich, ich frage jetzt einfach mal in den Raum. Ist das alles, alles geklärt? Okay, Grumpy. Ich habe als PG, ich hatte das gestern kurz, okay, dann spreche ich das kurz an. Also Top, Top 11 war kurz in der, in der Referentenrunde, auch gestern, ähm, war jetzt nur die Frage, weil da standen ursprünglich halt drin, Michelle und oder Dirk und oder Nico. Ähm, jetzt hatten wir dann gestern grob die Idee eingesammelt hat, dass es, dass es Michelle macht. Jetzt weiß ich noch nicht, weil, weil zwischendurch war auch die Überlegung, ob Nico das machen könnte und oder Dirk. Ähm, euch ist es peng? ist es ich will sagen, ein bisschen mehr als ein bisschen Also ist uns das Thema Bundeswehr peng. Wunderbar. Kein... <lacht> Danke. Das ist Fregattenthema. Okay. Okay, schön. Ich mache. Gibt es jetzt eine abschließende, ist die Meinungsfindung abgeschlossen? Bleibt's dabei oder machst du das, Nico? Also michel Okay. Okay, es ist, glaube ich, noch ein paar Minuten offen. Äh, ihr könnt euch ja einigen. Dann auch wer das macht, so, sonst nehmen wir es erst so, wie es da steht. Äh, Punkt 12. Nordrhein-Westfalen muss äh, verstärkt Planfeststellungen für Bundesfernstraßenbrücken vorantreiben. Da gibt es äh, noch Unklarheit, was die Abstimmungsempfehlung angeht. Es äh, scheint wohl unbenommen zu sein, dass der Antragsinhalt ganz in Ordnung ist. Die Frage, ob man dem tatsächlich dann vollumfänglich das sollte ja immer so sein, vollumfänglich zustimmt oder ob man sich halt enthält. Wer führt da die Einigung? Äh, okay, Grumpy klärt, dass das noch äh, abgestimmt wird, geklärt wird, wie die Abstimmungsempfehlung aussieht. Dann haben wir 13, und jetzt muss ich schon wieder bitte weiter scrollen, wenn es geht, oder hier, okay. Äh, Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Das ist ein Gesetz, da sind wir äh, über alle Fraktionen dafür. Da werden Bundesmittel an Kommunen verteilt. Okay, die kriegen vielleicht ein bisschen weniger, die Kölner, höre ich gerade. Aber äh, da wir hier auf Landesebene abstimmen, äh, haben wir uns entschlossen, da auch zuzustimmen. Äh, Gleiches gilt für das Nächste. Da ist eine rein formale äh, Regelung, die bei dem Viertel, jetzt ist die Überschrift gerade weg, jetzt kann ich sie nicht vorlesen, Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen, haben wir ganz intensiv diskutiert und haben uns trotzdem dann alle, also fraktionsübergreifend zu einer Zustimmung entschlossen. Ähm, nicht so sehr beim folgenden Punkt 15, Achtes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Da geht es mal wieder darum, dass Befristungen gestrichen werden, und äh, dass äh, Evaluationen, die gemacht werden sollen, nicht durchgeführt werden. Und es ist richtig, was da steht, dass, ich, dass wir uns im Innenausschuss enthalten haben. Es ist aber ein Punkt noch da drin: das, äh, äh, das, das, das, das äh, Landeszustellungsgesetz, wo wir im letzten Jahr noch trotz unserem Widerstand eine Ergänzung zur DE-Mail äh, wurde da eingebaut. Da soll jetzt eine Entf eine Befristung entfallen, obwohl die E-Mail noch nicht evaluiert wurde. Die Evaluierung wurde in Aussicht gestellt, ist aber noch nicht erfolgt. Und trotzdem soll das Ding jetzt unbefristet gelten. Das finden wir dann auch durchaus ablehnenswert. Und deswegen steht da Ablehnung für, dieses, für diesen Fall. Punkt 16, äh, Gesetz der Änderung, Gesetz der Befristung. Das ist das Gleiche im ländlichen äh, Raum. Da scheint irgendwie die Stimmung ein bisschen anders zu sein. Da ist eine Zustimmung empfohlen worden. Das nehmen wir dann äh, so hin, wenn das von den Fachabgeordneten so vorgegeben wird. Der 18. Staatsvertrag, Punkt 17. Was denn? Da gab es eine Zwischenfrage von Daniel. Daniel, möchtest du? Das noch einmal mit Mikro. Ich habe noch ein bisschen den Mund frei. Das stört aber nicht. Also mich nicht. Ich frage mich nur gerade, ob die beiden. Abstimmungsempfehlungen in, den, in diesen beiden Tagesordnungspunkten mh, auch so zueinander passen. Wie soll das? Also äh, möchtest jetzt Danebot fragen, ob die Befristungen, die aufgehoben werden, in Ordnung sind? Nee, ich möchte fragen, ob die, also ich habe ob die Abstimmungsempfehlungen in den beiden Punkten, ob die zueinander passen. Das sind ja unterschiedliche Themen. Das wird mir weder Danebot noch du wahrscheinlich direkt beantworten können, weil ihr werdet weiterhin dabei bleiben Aber ich sage jetzt mal ganz laienhaft gesagt, in dem einen Gesetz oder bei dem einen Gesetz stimmen wir einer Entfristung halt nicht zu und bei dem anderen halt schon. Das kann ja sachlich irgendwie begründet sein. ist vielleicht nur dann schwierig, wenn wir uns, wenn du dich zum Beispiel vorher hinstellst und sagst, ja wir finden aber Entfristungen irgendwie doof und im nächsten Tagesordnungspunkt sagt, Daniel, das ist total gut, dass wir hier eine Entfristung machen. Ähm, können wir machen, dann gehe ich aber halt raus zu dem Zeitpunkt. Okay, Grumpy, und dann habe ich noch einen Satz dazu. Also um das Ganze dann, weil gestern auch in der Referentenrunde ich ganz brause fragte, weil du hast jetzt gerade Punkt 15 und 16 angesprochen, ich werfe noch Punkt 14 ins Rennen, weil auch da geht es ja um eine Entfristung. Und wir hatten diese Diskussion auch und ich würde fast sagen, hier ist dann doch die Einzelfallentscheidung, eher ausschlaggebend, egal was teilweise. Ich weiß es nicht, wie ihr das seht. Also ich, ich könnte es uns noch ergänzen, bei Punkt 15 zum Beispiel, äh, bei dem Inneren, da ist ein Euro-Einführungsgesetz auch dabei, was jetzt äh, entfristet wird. Äh, da würden wir auch zustimmen, wenn das, wenn das der einzige Punkt gewesen wäre. Das wäre wär unproblematisch. Also ich, insofern. Gehe ich auch davon aus, dass eine Sachentscheidung äh, im Punkt 16 ist, dass wir dazu stimmen? Möchtest du was sagen, Daniel Port, oder nicht? Muss nicht. Es kommt, also, ich würde gar nicht so prinzipiell an Befristungen angehen. Also sagen, wir sind immer dagegen. Wenn es einen guten Grund gibt, dann kann man es machen. Also. Ne? Okay, noch vielleicht eine Erklärung zu der Befristung. Das ging ja mal, zur grundsätzlichen Befristung. Es gab ja mal ein Demokratieabbaugesetz oder irgendwie so, was hieß das vor einiger Zeit, wo dann vereinbart wurde, dass alle Gesetze. Ich, nee, das, das, war der, das war der nächste, Bürokratieabbau. Okay, Entschuldigung, ja, ich bin schon ein paar Punkte weiter, da ist äh, am Donnerstag. Ähm, nee, Bürokratieabbaugesetz. Äh, da wurden alle Gesetze befristet, weil man sagte, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht, gucken wir nach fünf Jahren nochmal. Das ist bei manchen Gesetzen gut und richtig, das sich anzugucken. Es gibt aber auch welche, die überdauern halt die fünf Jahre. Ja, ich denke jetzt gerade an Terrorabwehr, aber das Berlin lassen wir jetzt mal weg. 18. Der Staatsvertrag, da kommen wir jetzt wieder zu einer Überweisung. Das, da gibt es jetzt nur noch... Einbringungen auch, noch ein paar äh, Gesetze, das heißt, da werden wir die Reden wahrscheinlich wieder zu Protokoll nur bekommen, Punkt 17, Punkt 18, Punkt 19, denke ich mal auch, bitte mal weiter scrollen, oder hier. ja, Gesetze über Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen, ganz, ganz spannendes Thema, aber auch Überweisung 20, also es kommen noch ein paar Gesetze jetzt, die werden alle nur... Äh, eingebracht und überwiesen in die jeweiligen Ausschüsse. Das heißt, wir, wir bekommen wieder viel Arbeit. Können wir weitermachen? 2021, 21, äh, glaub, 22, 22, 22 ja. Nachwahl, Mitglied der Medienkommission, Vor Vorschlag der ja. SPD, gibt es dazu? Okay. Nee, 22, 22 gibt es eine Frage, da steht genau. ein Fragezeichen, ja. Entschuldigung, Grumpy, ja. Genau, ähm, da werde ich im Laufe des Tages noch mal kurz mit Jan drüber sprechen, denn da gab es jetzt die Überlegung, Medienkommission, wie war das nochmal, mit Vorstellungen von Leuten, ähm, ob wir der Person halt einfach so seitens der äh, SPD zustimmen können, da meldet sich dann auch der Fachabgeordnete und ich lasse meine Fragen mal so im Raum stehen. Bitte, Lukas. Also, die Vertreter der Medienkommission unserer Fraktion haben sich ja auch nicht in anderen Fraktionen vorgestellt. Und das ist halt immer eine Fraktionsentscheidung gewesen. Insofern denke ich nicht, dass es nötig ist. Also, das wäre ein Novum für uns. Okay. Aber das hätte ja, auch bedeutet, dass wir mh. bei der ersten Wahl, bei der ordentlichen Wahl der Mitglieder, uns alle 30, 100 Leute hier hätten einladen sollen, um sie dann äh, mal zu befragen. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Okay, danke für die äh, Klarstellung. Jetzt äh, Punkt 23, 24, außerplanmäßige Ausgaben, äh, die erhalten wir zur Kenntnis. Und dann haben wir den Top 25, Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Landtages. Gibt es da Redebedarf, es da Redebedarf zu? Nö, weiter. Gut, dann kommen wir zu den in den Ausschüssen Erledigten und Beschlüssen zur Petition. Äh, dann haben wir den Tag durch. Dann kommen wir zum Donnerstag mit einer Aktuellen Stunde. Nee. Entschuldigung, äh, ja, ich bin in, der ist so klein. Vorstellung und Vereidigung einiger Mitglieder der Landesregierung. Da hätte man auch drei reinschreiben können, oder ist das noch unklar? ob da? Ich mache das mal hier so rein. Ich sage Wer stellt denn den Familienbericht vor? Die Familienministerin. Welche? Die nicht Familien. Die Familienministerin, die am 30. Okay, also das war jetzt auch ohne Mikro die äh, Ankündigung, dass, dass wir erwarten, dass die, dass die Ministerin den Familienbericht vorstellt, die am 30.9. Familienministerin ist. Davon gehen wir mal alle aus. Und lassen wir uns dann überraschen. Was passiert. Okay, also die, ein, den Punkt 1 haben wir jetzt. Wir gehen von drei Ministern aus, die da vereinigt werden Ministerinnen und Ministern, und haben jetzt die Aktuelle Stunde. Äh, da ist als Redner dann ein Wort eingetragen mit zwei Redebeiträgen. Können wir ein bisschen mehr Ruhe haben vielleicht? Auch wenn ich glaube ich, nur das Mikro übertragen wird, aber das wäre schon ganz gut. Grumpy, du hast eine Anmerkung dazu. Ja, ich habe nur die Nachfrage. Wir hatten da gestern in der Runde halt gesagt, weil insgesamt sind halt sieben und fünf Minuten. Hat denn noch jemand anders außer Danebot, also gibt es in Bezug auf Braunkohle, Energie, Wirtschaft die Überlegung andere Dinge mit anzuschieben, wie zum Beispiel Ende Gelände, was dann Ressort innen wäre, oder wie wollen wir drauf, also Verzeihung, wie wollen wir draufhauen? Deine ich habe ja. der ja jetzt schon was reingeschrieben als Stellungnahme. Da geht das eigentlich draus hervor. Wir können uns das aufteilen. Ich kann beide machen, aber es kann auch jemand anders der gut. Das muss jemand sein, der wirklich draufhaut. Ja. Und ja. Und ähm, deshalb kann das also muss ich das nicht unbedingt alleine machen. Ich kann es alleine machen, aber ähm, ja. Es muss jemand äh, sein aus dem, ja, aus dem Innenausschuss, das ist eine gute Idee. Normalerweise würde Kai macht das ja machen, weil es fällt ja noch aus. Und äh, äh, Olli, ist, weiß ich jetzt nicht. Ab, ab ja, okay. Also ich denke, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich finde das auch okay, äh, dass das da steht. Ich würde den jetzt auch nicht so in den Innenausschuss reinbeziehen. Außerdem haben wir ja da auch schon das zusammen äh, gemacht. Also ich denke, dass das äh, gut wäre, wenn du da diese beiden Seiten, äh, machst. Okay, dann kommen wir zum Punkt 3, Betreuungsgeld. Gibt es da noch keine, ich habe mir irgendwie gedacht, dass der Antrag vielleicht zurückgezogen wird äh, nach der Bundeseinigung. Macht nicht mehr so viel Sinn, aber okay. Ähm, da sind wir dann dafür. bin gespannt auf die Redebeiträge der anderen. Äh, dann kommen wir zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes, zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes. Das wird ganz intensiv und heiß diskutiert werden, nehme ich mal an, von Oliver. Und dann erst mal überwiesen, wie das so mit Gesetzen ist. So, den sogenannten ökologischen Abfallwirtschaftsplan zurückziehen möchte die CDU mit direkter Abstimmung. Und wenn wir ein bisschen weiter scrollen, kriegen wir da auch die weiteren Ausführungen äh, der Referentin. Und da ist Boot wieder mit im Boot. Und dass ich auch, dass wir dagegen stimmen werden. Ja. Dann Punkt 6, Integrationsplan Flüchtlinge hatten wir eben schon, ist, auf den, ist äh, mit der Unterrichtung im Nachtragshaushalt zusammengefasst worden. Dann neue Nummerierung. Neue 6 ist, unterschiedliche Bearbeitungszeitungen dürfen nicht zur Ungleichbehandlung führen, Betreuungsgeldanträge bewilligen. Das ist eine Überweisung. Daniel spricht. Dann haben wir, das war das Demokratieabbaugesetz, was ich eben meinte, Kommunalvertretungsstärkungsgesetz hier genannt. Entschuldigung, gab es da noch eine Rückfrage? Grumpy? Jetzt ganz kurz, weil ich habe doch kein Problem damit. Die Überlegung, diesen Antrag gar nicht mit zu überweisen, sondern direkt abzustimmen, nehme ich dann jetzt mal so mit, weil dann werde ich die anderen PGF mal fragen, falls es nicht gerade durch Zufall mitkriegt. Wenn sich da niemand gegen ausspricht, okay, nehme ich als Auftrag mit. Ja, okay, das betraf jetzt in Punkt, äh, Punkt 6. 6. Betreuungsgeld, Ungleichbehandlung, langsame Arbeitszeiten in den Ämtern. Das ist ja der Fokus dabei. Ähm, so, dann haben wir die Einbringung äh, des äh, Demokratieabbaugesetzes und da redet Thorsten. Dann haben wir acht der betrieblichen privaten Alters noch eine Wortmeldung, Grumpy, okay, zu sieben. Ähm, wir kennen das, wir sind seit 2012 hier drin. Ähm, ich selber habe dies auch mehrfach praktiziert, bin dafür auch von mehreren Ministerinnen und Ministern hier gescholten worden. Regulär sagen wir halt, die Diskussion im Ausschuss findet statt. Ähm, ich selber bin eigentlich immer noch der Meinung, ein schlechtes Gesetz muss eventuell noch nicht einmal so weit kommen. Ähm, es wurde gestern noch einmal die Frage in den Raum gestellt, ob wir bei dem Thema der Sperrklausel oder dem Demokratieabbaugesetz überhaupt einer Überweisung zustimmen sollten. Ich habe das jetzt mal aus der Referentenrunde so hier reingetragen, wie es gewünscht war. Eure Meinungen dazu? Simone? Du hast <lacht> Ja, Rückfall Im Grunde, in alte Gewohnheiten. Okay. Im, im, ja, Grunde, Im Grunde hast du recht. Ich möchte aber daran erinnern, wie im Saarland mit Piratenanträgen umgegangen wird und was die dann vielleicht auch konsequenterweise bis 2017 mit unseren Anträgen machen. Das ist doof, aber das ist so, das können die. Okay, dann gab es Wortmeldungen, Michelle und dann Olaf. Da wir vorher anderen Überweisungen zustimmen, hinter anderen Überweisungen zustimmen werden, sehe ich jetzt die Gefahr nicht. Zumal wir hier in Nordrhein-Westfalen einfach auch eine ganz andere ähm, politische Kultur haben. Und die Presse würde das nicht sehr gut aufnehmen, wenn die, die kleinste Oppositionsfraktion einfach immer wegbügeln würden. Davon ab, wenn der Redner das ankündigt und man das sagt, ganz klar wie wir uns verhalten werden, warum wir uns so verhalten werden, glaube ich, wäre das mal ein Zeichen, das sehr ungewöhnlich wäre. Und ich würde das tatsächlich befürworten bei genau diesem Gesetzentwurf. Äh, Olaf? Ja, ich bin vielleicht immer der mit der Enthaltung, aber ich würde genau sagen, genau um diesem, nicht, dass die auch demnächst gegen unsere Anträge bei der Überweisung stimmen, sich eben an der Stelle zu enthalten. Wir haben eigentlich gar keinen Beratungsbedarf für dieses Gesetz. Wenn die anderen das noch haben, bitte gern. Wir sind eh dagegen, egal was jetzt. Ne? Also da sind wir soweit so ehrlich, ne? egal was die Beratung mehr oder weniger bringt. Von daher kann man sich da eigentlich, finde ich, gut enthalten, auch genau mit der Begründung. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Möchte ich mit in die Diskussion geben. Okay, äh, Toso? Einmal ähm Einmal sachlich, ähm, egal was wir hier für, für Anträge, für Gesetzentwürfe haben, die dann überwiesen werden sollen, äh, kann man halt sagen, da hat es ähm, vorab wenig bis keine Befassung des Parlaments mitgegeben. Ähm, das ist hierbei halt nicht der Fall. Also die letzten Monate gab es äh, da einen sehr regenfachlichen Austausch ähm, zu, ähm, zuletzt im, äh, im Freier von Stein-Institut in der Wille, äh, Wilhelms-Universität in Münster, wo auch diejenigen, ähm, äh, die auch in der Verfassungskommission für SPD und CDU sprechen, äh, vor Ort waren. Und auch da ist Ihnen nochmal von Fachleuten gesagt worden, ähm, dass das kompletter Unsinn ist. Ähm, da gab es also fachlich durchaus schon eine Vorbefassung zu. Und an der Stelle kann man halt nicht sagen, müssen wir mal drüber reden, vielleicht gibt es ja irgendwo was Neues. Ähm, nö, gibt es nicht. Also von daher fachlich schon. Einfach daneben. Die Vorbefassung hat quasi auch schon stattgefunden. Ähm, nächster Punkt ist ganz einfach. immer. Also Simone hat mich gerade davon überzeugt, da wirklich gegenzustimmen. Immer wenn ich mich hier von Angst treiben lassen muss, ist das falsch. Immer wenn ich, wenn ich meine Entscheidung nur von Angst abhängig mache, werde ich sie anders treffen. Aber das ist halt nicht die, die sachliche Geschichte, sondern die rein emotionale. Danke. Ja, danke dafür. Ich finde den Move tatsächlich äh, sehr interessant und, und gut. Ich glaube auch, dass das geht. Also, wenn Antrag keine Mehrheit für eine Überweisung kriegt, dann ist er tot. Bei einem Gesetzesvorschlag aus den Reihen der Fraktionen, glaube ich, ist das ähnlich. Äh, Landesregierung wäre es vielleicht anders. Insofern, äh, Aufruf, äh, nicht zu überweisen, finde ich eine gute Idee. Nehmen wir mal so. Ja, genau. Also kommen wir jetzt zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Da haben wir wieder eine Überweisung. Das ist soweit unkritisch. Jetzt gibt es noch von unserem, oder war das nur eine Handbewegung fürs Pad? Dran, okay, mehr, keine gut. Im Stream haben wir es vielleicht gesehen, er hat nur gescrollt, auch wenn er mich verwirren wollte wahrscheinlich. So, jetzt haben wir noch einen, äh, das Gesetz... Zum Nachtragshaushalt, vom, was er erst am Vortag eingebracht wurde, was hier in zweiter und dritter Lesung direkt äh, verabschiedet wird. Äh, vielleicht für einige, die sich wundern, weil das hier natürlich nicht draufsteht. Wir werden uns an dem Tag, äh, am Vortag ist das überwiesen worden in diverse Ausschüsse. Wir werden uns am Donnerstag um 8:30 Uhr hier im Innenausschuss, im Haushaltsfinanzausschuss und im Kommunalausschuss mit dem Gesetz befassen und dann halt an dem Nachmittag am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung das voraussichtlich äh, positiv abstimmen. Gleiches gilt für das Flüchtlingsaufnahmegesetz, was, äh, also das Änderungsgesetz zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, äh, was hier mit äh, dabei ist, was auch am Vortag schon mit dabei war. Äh, kurze Erklärung dazu, weil wir im letzten Jahr zum Flüchtlingsaufnahmegesetz eine intensive Anhörung hatten. Das werden wir auch noch zu einem Zukünftigen Änderungsantrag für das Flüchtlingsaufnahmegesetz im nächsten Jahr haben. Diese Änderung hier betrifft äh, nur Dinge, die im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2015 zu ändern sind im Gesetz. Äh, und insofern würde das hier auch von uns positiv abgestimmt werden. Ach, okay, also das ist nicht mehr unsicher. Ja, das ist nicht mehr unsicher, das ist geklärt. So, dann ähm, kommen wir noch zu einem Antrag der CDU, Punkt 10, der auch mit Flüchtlingsfragen zu tun hat, aber sich doch konzentriert auf den Schulunterricht und deswegen separat bleibt und nicht mit der Wortmeldung von Dietmar dazu. Ja, Ich verstehe nicht ganz, warum das nicht am Mittwoch auch zu Top 3 verhandelt wird. Das kann ich denn nicht sagen. Vielleicht hat Grumpy da was aus der PGF-Runde. Halt genau, weil die CDU das so beantragt hatte und ich dem Votum der CDU zugestimmt haben. Wir hatten halt von uns aus, Dietmar, keinen Antrag jetzt, den wir hat äh, in dieser Thematik. Okay, jetzt kommt noch ein äh, tolles Projekt, die Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt verbessern. Das ist das Geldvermehrungsgesetz für, für die Räte. Äh, ist kein Gesetz, Entschuldigung, es ist ein Antrag aller vier Fraktionen außer uns an die Landesregierung. Äh, doch ähm, äh, ja verschiedene Gesetze auf den Weg zu bringen, damit halt äh, mehr Geld an die Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden fließen kann. Äh, wir haben uns entschieden, diesen Antrag abzulehnen und werden dazu auch Diverses sagen. Das werde ich, glaube ich, tun, ja. Rückfrage von Grumpy. Da steht ja noch, fehlt Entschließungsantrag. Äh, richtig, der ist, sobald ich die Sitzungsleitung hier wieder habe abgeben kann, der ist in Arbeit, der ist quasi fertig. Den hätte ich nur noch nicht rumschicken können. Da würde ich um Zustimmung bitten. So, dann kommt... Entschuldigung, ja, Simone. Kannst du einen Satz dazu sagen, was der Entschließungsantrag dann will? Also wahrscheinlich ja dann nicht diese monetäre Steigerung. Nein, das möchte er nicht. Da ich Sitzungsleitung mache und neutral bin, würde ich das Wort an Toso übergeben der sich gerade gemeldet hat dazu. Ja, also in, gerade in Verbindung mit ähm, dem Antrag für kommunale Sperrklauseln ist das nichts anderes als eine Selbstbedienung von CDU, SPD und Grünen. Und äh, dem müssen wir mal einfach ganz klar widersprechen. Dazu kommt halt, dass unsere Kommunen fast alle klamm sind und die Kohle nicht haben. Das Ganze ist nicht konnexitätsrelevant, weil diese Regelung schon äh, vor 2005 bestand und es nur eine Anpassung dieser Regelung ist. Das äh, Im Entschließungsantrag ähm, steht, dass wir grundsätzlich für eine bessere Ausstattung sind, aber das nicht auf die ähm, Fraktionen äh, haben möchten. Und ich meine, wir wollen eine Landeskomponente da drin haben, wenn ich jetzt das richtig erinnere. Ja, genau. Ich schicke das, das, schick das gleich vor. Dass das nicht die Kommunen genau. äh, alleine schultern müssen. Genau, dann haben wir Fragestunde. Da sind als erstes äh, Fragen von uns von Nico und von Creon noch drauf, die da behandelt werden. Frage wäre, gibt es da vorbereitete Nachfragen oder sollen wir da was nachfragen? Ja, aber kommen also wenn da noch Bedarf ist, gehen die rum. Okay, kommt dann noch von den Fragestellern. Gut. Ähm, dann haben wir Schutz vor Gewalt und Recht auf Unversehrtheit für Menschen mit Behinderung umfassend gewährleisten. Ein Antrag direkte Abstimmung. Grumpy redet. Wir sind dafür. Hatten wir? Ja. Dietmar, okay. Äh, wie viel, wie viel gab es denn aus der letzten äh, Fragestunde noch übrig an Resten? Zwei? War da nicht zwei? Und Herr Witzel kommt aber danach. Das heißt, wir sind also, zuerst, meine ich. Ich ne? glaube schon. Aber die FDP hat auch wieder eine neue Frage eingereicht. Also wir werden da schon die Zeit füllen können, glaube ich. Äh, Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inventarisieren. Äh, ist alles ausgeführt, Wird wieder eine Überweisung? Äh, Kindertageseinrichtungen äh, ebenfalls Überweisung. Und ich glaube, das war der letzte Punkt auf der TO am Donnerstag. Sekunde, Sekunde. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Okay, dann sind wir damit durch. Gibt es insgesamt noch Nachfragen zur Tagesordnung? des Plenums morgen übermorgen. Nein. Das heißt, wir wären jetzt bei Top 5 Sonstiges. Da gab es eine Eintragung, Schaffung Kernarbeitskreise von Michel. Ja, müssen wir leider noch mal schieben. Ich habe es nicht geschafft, äh, entsprechend mit allen Leuten zu reden, die, mit denen ich dazu reden hm. wollte und ich will nicht dass hinterher irgendwie das Gefühl entsteht. Ich hatte Leute ausgelassen und so weiter. Da gab es eine Arbeitsgruppe zu, da gab es Vorschläge zu, auch schriftliche Sachen. Ich würde die hm. gerne alle noch mal durchsprechen. Ähm, werde ich in den Herbstferien machen? Ich habe jetzt zwei Wochen Zeit und dann werde ich äh, entsprechend in der ersten Sitzung nach der. Ja, Grumpy, ich nehme dich auch gerne mit. In der ersten Sitzung nach den Herbstferien werde ich das dann vorstellen. Ja, okay, hört sich sinnvoll an. Gut, danke dafür. Dann nächster Punkt, äh, Grumpy, von dir. Ähm, genau, ich wollte nur kurz daran erinnern: Auch diese Woche ist wieder Themenmumble am Donnerstag. Und wollte ganz einfach mal fragen, wir hatten ja im, in der vergangenen äh, Sitzung angedacht gehabt, dass wir eine Kommunalrunde machen, das Thema der Kommunen nach vorne bringen. Ähm, jetzt schaue ich mal an die beiden Kommunalvertreter, ob wir das Thema mit der Sperrklausel vielleicht behandeln wollen. Das war so eine Idee, weil die Diskussion selber findet ja auch relativ zeitlich ungünstig Donnerstagabend statt, ob man das miteinander kombinieren soll soll, kann auch nach innen. Toso. Ja. Also zum einen, wenn das länger geplant ist, wäre es gar nicht schlimm gewesen, das schon bei Beginn der Planung weiterzugeben. Zum Zweiten, ähm, wie lange geht der Plenartag? Ich weiß nicht, ähm, ob wir das dann genau. Schaffen, aktueller Tagesordnung bis 19.30 Uhr. Das würde 20 Uhr passen. Allerdings sollten wir dann bei der Einladung dazu schon schreiben, sollte der Plenartag sich nach hinten verschieben, werden wir nicht pünktlich anfangen können. Es erwartet ja keiner von uns, dass wir für eine Fraktionsinformation aus diesem Plenarsaal gehen. Das ist nicht der Anspruch, den wir an uns und auch an andere richten. Ja, wir hatten das zwar auch schon mal zum, zur Flüchtlingsfrage, da wurde ich von euch entlassen oder beurlaubt, oder wie auch immer man das jetzt nennt, oder für die letzte halbe Stunde, weil ich das Thema mal schon begonnen hatte. Kommt allerdings jetzt auch ein bisschen ähm, überraschend. Wie fix ist jetzt dieser Themenvorschlag oder gibt es noch einen ja, anderen? Nicht. Wir haben noch nichts. Okay. Gut, da das ein kommunales äh, Thema ist, wenn wir uns das teilen, tose, oder ich denke, dann, dann kriegen wir das hin, dann machen wir das halt. Wenn noch kein anderer... Was ist mit Familie vielleicht? Wird sich ja auch anbieten? Nicht? Okay. Gut, Grumpy nochmal. Zur Not äh, können wir auch einen Plenarrückblick einschieben, weil wir haben ja nur zwei Tage. Und ich denke mal, die Haushaltsberatung und die Entscheidungen sind dann ja auch schon alle gefallen. Ähm, ich würde mich zum Beispiel auch für einen Plenarrückblick dann anbieten, wenn jemand was dagegen hat. Geht auch. In Kombination, Haushalt. Ein Plenarrückblick mit Schwerpunkt Sperrklausel? Auch das. Wie ihr wollt. Ich würde im Plenar das finde ich eine sehr gute Idee, den Plenarrückblick nach vorne stellen. Wir werden zur Sperrklausel noch diverse Themenmambels haben. Vor allen Dingen werden wir im Umfeld einer Anhörung, die es sicherlich geben wird, äh, kann ich mir vorstellen, da auch eine größere äh, Runde zu haben. Und ähm, Gut, verbleiben wir so, dass wir den Plenarrückblick nach vorne stellen und äh, gerne den kommunalen Aspekt dann mit dabei nehmen. Gut, das wäre dann 11 Uhr und... 13. Jetzt gibt es noch eine Rückmeldung. Okay, Dietmar noch eine ein Hinweis unter sonst. Danke. Ein, ein Hinweis unter sonstiges. Am um Donnerstag findet um, ne, da möchte ich noch mal daran erinnern, um 8:30 Uhr eine Sondersitzung des Haushaltsfinanzausschusses, des Innenausschusses und des Kommunalausschusses statt. Bitte. Gemeinsam, genau, gemeinsam wird, die Hütte wird voll. Die Sitzung ist öffentlich. Ihr seid alle herzlich eingeladen, um 8.30 Uhr zu kommen. Ähm, oder auch natürlich äh, externe Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerne sich das mal angucken möchten, ganz früh im Landtag sein möchten, um 8.30 Uhr. Mit oder ohne Frühstück? Äh, ohne Frühstück. Es wird, werden keine Häppchen gereicht. Es gibt aber Kaffee, den man kauflich erwerben kann. Okay, Gut. Ja, äh, <lacht> Hallo. So einer nach dem anderen. Jetzt äh, hatten wir eine Rednerliste. Ingo, bitte. Und dann Michelle und dann Nico. Wenn die anderen Redebeiträge sich auf Dietmar beziehen, stelle ich meinen zurück. Hast du auch ein anderes Thema. Du hast ein eigenes Thema. Ja. Was bisher nicht auf der Tagesordnung steht. Und da sonstiges eine kleine Nachfrage, aber ich wollte jetzt Okay. Eigentlich, also Gut, die dann die Michelle. Diskussion dauert jetzt länger als meine Frage. <lacht> Michel, du hast das Wort. Ich habe das Wort, cool, dann sage ich jetzt was. Ich äh, möchte was Außergewöhnliches tun und noch einen Teil für die nicht öffentlichen äh, Teil beantragen. Ich würde gerne zehn Minuten kurz über Sperrklausel und die Verfassungskommission reden. Oh. Oh. Also Begründung ist äh, Strategie. Den Punkt, da wir den Punkt schon hatten, glaube ich, geht das dann damit zusammen. Und jetzt Nico, bitte. Du hattest noch einen Teil. Ja, ein Hinweis oder vielmehr eine Bitte äh, bezüglich der, der Sitzungsvorbereitung. Ähm, wir hatten das jetzt so mit den Pads, äh, dass ich mir die angeguckt habe und dann waren die aber, also ich gucke mir die montags an und dann. Äh, ist das dann dienstags, aber der Inhalt teilweise verändert? Teilweise auch so, dass bevor ich dienstags losfahre, gucke ich da rein und wenn ich hier anguck, ankomme, ist dann die Tagesordnung teilweise verändert. Von wem auch immer, das ist ja auch schwer nachvollziehbar. Insofern nur die, die ich habe auch keine Lust, im Timeslider dann nachzugucken. Einfach so, damit man irgendwie einen festen Bezugspunkt hat, wie die Tagesordnung aussieht, dass irgendwie montags noch einmal per E-Mail an alle äh, rausgeht, damit man da einen festen, äh, auch eine feste Theorie hat, die, äh, wo man dann nachher nicht diskutieren muss, was stand da drauf und äh, was ist erst nachträglich dann hinzugefügt worden. Das wäre ich <lacht> Aber kurze, kurze Nachfrage, Nico, nur zum Verständnis. Meinst du die Tagesordnung oder das Plenarpad? Oder das Erstmal erst die Tagesordnung, Plenarpad könnte man dann im zweiten Schritt äh, auch darüber nachdenken. Also, äh, Tagesordnung, da, äh, danke, dass du das ansprichst, weil das wird auf jeden, das wird, ist in Planung, das so zu machen, wie du gerade gesagt hast, ganz genau. Äh, das Plenarpad ist sicherlich ein Work in Progress äh, bis zur Sitzung hier, wo sich immer noch Dinge äh, ändern. Okay, äh, Grumpy? Dazu erweiternd, äh, weil Nico mich da gerade darauf hingewiesen hatte, ja, ich habe im Vorfeld dieser Tagesordnung einen Fehler begangen und Frank hat mich darauf aufmerksam gemacht und wir haben ihn halt eben korrigiert. Das war der Umlaufbeschluss. Ich bin halt heute Morgen oder für mich gestern Abend spät nicht mehr in der Lage gewesen, bis 10 zu zählen. Und das hat Frank halt gerade mal, oder ich habe es dann mal eben korrigiert, nachdem Frank mich darauf aufmerksam gemacht hat. Von daher möchte ich mich dafür entschuldigen. Gut, aber wie gesagt, das ist auf dem Weg. Jetzt noch äh, Ingo als letzten Punkt. Zwei organisatorische Fragen. Bleibt es dabei, dass wir uns an den Plenartagen um 9.30 Uhr hier treffen? Äh, durchaus bleibt es dabei, dass wir uns äh, an den Plenartagen treffen. Äh, wir werden sicherlich, oder sagen wir mal so, es ist nicht abschätzbar für die drei Ausschüsse, HFA, äh, Inneres und Kommunales wie sich das am Donnerstag verhält, ob die Sitzung dann schon vorbei ist. Die fehlen halt dann notwendiger. Also, das okay, kann ja, ja das sein. ist angedacht, dass wir uns trotzdem hier um 9.30 Uhr treffen. Das ist nach wie vor so, ja. Okay. Äh, zweite Frage. Es gab den Wunsch gelegentlich, dass ich beim nicht öffentlichen Teil gleich dabei bin. Wie ist, sieht das für heute aus? Soll ich bleiben? Das wird dann, glaube ich, ich, ich, damit dir noch äh, dann gesagt. Das ist ja Bestandteil der nächsten Punkte. Ja. Ich glaube auch. Okay, jetzt sind wir, haben wir es geschafft, auf 11.18 Uhr mit äh, allen Tagesordnungspunkten durch zu sein. Dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann machen wir jetzt äh, die Pause, beenden den, nicht äh, beenden den öffentlichen Teil. Freut euch alle auf morgen auf äh, spannende Plenartage. Und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Pause bis, was haben wir denn? Zehn Minuten reichen. 11.30 Uhr, ne? Moment, 11.35 Uhr, ausnahmsweise.